Ich spiele die Luftpuppe. Und dann kommt schon die Spritze um die Ecke. Scheiße. Äh. Kommst du nicht gegen Angeschwommen? So hey, du hast ein neues Instrument ja. erfunden. Was spielst du denn da? Pumpe. Ich spiele, ich spiele die Luftpumpe. Okay. Aber hört sich geil an. Ich will, das Ding gleich bis rechte. Ich muss aufhören. Oh ja, okay. Ja, Lärmbelästigung, oder? Wir haben ein neues Plätzchen angefahren, sind immer noch bei San Fernando. Hier aber jetzt zwischen diesen Becken, das ihr im letzten Vlog gesehen habt. Da stehen wir jetzt auf so einem Damm und äh, ich war schon bingen vorhin hier. Wir sind heute Mittag ins Wasser und da, wo Kai jetzt drauf draufsteht, das war völlig unter Wasser. Und jetzt äh, ja, ist da auf jeden Fall, was denkst du, ein Meter? Auf jeden Fall. Noch mehr. Und jetzt haben wir auch gesehen, dass hier so ein Anker rausguckt. Das sind wir schön drumherum gewinkt. Äh, ja, zum Glück nicht dagegen gefahren. Es war aber, denke ich, oft knapp und vorbeigezischt. Also Anfangsfehler, wenn man irgendwo aufs Wasser geht, wo man noch nicht war, immer erst mal checken, weil ja, was sich so unter Wasser gehabt, verbirgt. Aber, ja. ja, Richtig schön hier. ist stehen Hafen San Fernando. Zu Schweiz stehen wir da jetzt auf so einem Deich, so ein ewig langer Deich, rechts sind so von den Becken wieder typisch, so ich glaube so Salzbecken und da geht der Fluss, der strömt hinaus auf dem Meer, aber da gibt es dann genug Wasser zum, zum Wingen noch und Kate war vorher schön auf dem Wasser und ich habe für sie ab, aufgebaut, diesmal ist aber selber abbauen. Ja. Ja. Schön. Aber als ich dann diesen Anker gesehen habe, dann äh, war ich ein bis bisschen wollte auf dem Wasser, weil ich dann nicht wusste, was da sonst noch alles so unter Wasser ist. Aha. Und dann... Ja, aber du hast noch echt relativ lang gefahren, ja, ich ne? Auch und war richtig gut, schön gehabt. Äh, sehr schön, richtig schön. Okay, freut mir willst du sonst noch etwas sagen? Ähm, Grüße natürlich an die liebe Familie zu Hause, die wir ganz arg vermissen. Ja. Wir haben euch ganz arg lieb und fühlt euch gedrückt. So ist es, ja. Jetzt geht dann die Reise weiter. Ciao. Ciao. Schön hier. Richtig, richtig schön. schön. Gerade hat sich die Sonne ja, verabschiedet. verabschiedet. So eine Art Mist, ja, Nebel. ja, da nebelig so. So ein Seemist, ist schön, aber ja. richtig ruhige Abendstimmung. Mhm. Lass mal ein paar Bilder vorbei flitzen jetzt. <lacht> Kommt es. Viel Spaß. Ciao. <lacht> ja. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy The other piece of my heart moves slow, ooh. somewhere in the great unknown When I return from the afterglow eine richtig äh, ruhige Nacht hier muss ich sagen. Ja, Nur so irgendwie, ich weiß nicht, was mitten in der Nacht oder ganz früh heute Morgen äh, sind die Schifferboote schon rausgefahren, die hat man gut gehört. Die Schifferboote? Hat sich, was habe ich gesagt? Schifferboote. Die Fischerboote. Ja, ja, genau, das Fische, hat sich angehört wie wenn so ein Roller hier vor, also so ein Scooter bei uns vorbeifährt. Ähm, ja, jetzt ist hier komplett Ebbe und es ist verrückt, wie wenig Wasser jetzt drin ist im Vergleich zu, als wir wingen waren. Aha. Hier die Boote da, die Kleinen liegen zum Teil trocken und da gucken immer wieder Steine raus. Der Anker liegt jetzt auch trocken. Ja, das sieht man mal so, was da an Überraschungen äh, unten rauskommt. Und da ist der Stein, von dem wir gestartet sind, der unter Wasser war. Das ist schon äh, einiges am Wasser. Und hier auf der anderen Seite sind ganz viele Flamingos. Wir sind ziemlich nah gewesen vorhin auch. Das ist echt äh, nett hier mit den Flamingos. Schön ruhig. Ähm, überall Wasser um uns rum. Das Einzige, was nicht so schön ist hier, dass äh, hier so viel Müll rumliegt. Ähm, ja, es ist echt traurig sehen, hier überall Müll und da wird überall Bauschutt abgeladen. Da vorne, wo wir reingefahren, dachten, dass wir dürfen gar nicht reinfahren. Da stand ein großes Schild mit Prohibido. Und dann haben wir es mal besetzt, was da stand. Da stand nur verboten, Müll und Schutt und so abzuladen. Ja, und das ist hier genau das Gegenteil. Hier liegt so viel Müll und Schutt. Das nicht deshalb das Schild. Schlimm, so schön in der Natur. Und dann äh, wird da einfach aller Scheiß abgeladen. Also nicht machen. Wir haben unser Plätzchen wieder verlassen auf dem Damm. War eigentlich echt ganz nett da, wenn man den Müll so ein bisschen nicht beachtet hat einfach. Wir gehen jetzt mal Auto waschen, ein bisschen einkaufen äh, wieder. oh, pass auf, da liegt auch alles mögliche Sachen. Also, da will ich nicht fahren. Wieder auf normaler Straße. Das war ein bisschen hobbelig. Und wir mussten ein bisschen Müll ausweichen. Da lag alles voll. Nicht, dass wir noch irgendwie an Platten fahren. Ja, jetzt wie gesagt, Autowaschen. Ein bisschen Sachen erledigen. Und dann geht's wieder an den Strand. Alles habe ich durchgekommen, ja. Das okay. komplette Programm durch. Mich also, auch. Das es ja, Du habe ich, hab ich auch ein bisschen erwischt, ne? gar nicht so schnell. Und dann kam für wieder die Spritze um die Ecke. Scheiße. Äh, nächstes Mal einfach kurz 1 ein Euro rum. Und dann weiter beim Lappen. Lappen und ja. dann äh, nochmal. Das üben wir nochmal. Das lief voll lang für 2 Euro daheim. Ja, es lief richtig lang. Und ist auch Euro echt hier. Wieder schön sauber geworden. Ne? Das Salz ab. Sehr schön. Topi. Busglanz wieder richtig schön. Ich habe gerade noch die Scheiben auch geputzt mit Fensterputzmittel. Boah, so eine gute Aussicht hatten wir, glaube noch nie. Nicht mal als wir gestartet sind mit der Reise gefühlt. Nee, ist richtig gut. Zumindest schon lange nicht mehr. Jetzt geht's es ähm, wieder weiter. Wir fahren ein neues... Plätzchen an, aber auch da in der Ecke, wo wir ja, waren. Nicht vielleicht doch noch mal im Fluss mit Nordwind Oder ans Meer halt. Oder ans Meer. Alternativ ist mehr, Wir schauen aber kurz den Fluss an. Hier stehen wir dann. Direkt hier wieder an so einem Kanal. Äh, wir dachten, wir können hier später wingern gehen. Das ist die Frage. Jetzt ist noch wenig Wasser, aber es kommt noch ziemlich hoch. Ob die Höhe reicht? Ja, da hilft nur eins. Abwarten wahrscheinlich. Hier ist Wasser schon Ziemlich tief in dem Kanal, das reicht auf jeden Fall aus. Und man sieht an den Steinen da hinten, wie hoch es kommt. Ja, abwarten, Kaffee trinken, bis wir genug Wasser haben. Und dann wieder neue Wingspots entdecken. Ne? Also wir können echt einen Wingguide machen, haben wir heute Morgen auch schon. Ich halte Mit Spots, die gar nicht als Spots ausgeschrieben Eigentlich sind. sind. Es gar keine äh, Surfspots. Nee, okay. wir sind hier auch so mitten zwischen den Deichen. Ja, normal ist sowas meistens ist irgendwie ein Naturschutzgebiet. Hier darf man einfach. Ähm, drauf fahren und stehen und alles machen. Und da steht Loey, mittendrin. Richtig süß. <lacht> Ey, was machst du? <lacht> wie siehst du aus? Ich habe hier eine Gegenströmanlagen gefunden und ja. dachte, ihr habt noch nichts gemacht. Du warst wingen. Ja, ich war wingen. Das Wasser war hoch genug, wie ihr sehen könnt. Und ich noch nicht. Jetzt stehst du, du da in deiner Speedo. Ich gehe noch mal eine Runde Hier Ich gehe die Sahne, so was wir schwimmen. verdienen. Oh. <lacht> Ich bin so schnell. Ja? Ich gebe alles hin. Ja, geb alles? Kurze Spritze hinter sich! <lacht> Ich meine, es wäre richtig warm, solange wie du da geschwommen bist. Ich habe es noch richtig warm bekommen. Ja? Von wow. deinen Sprints? Ja. Sah gut aus, aber. Ich muss hier noch aber. Sah gut aus. Ja, war herrlich. Kannst du morgen früh direkt ja. nochmal machen? <lacht> Hä? Morgen früh direkt nochmal. Ja. Wir verlassen unser schönes Plätzchen wieder. Wir fahren ja. hier wieder auf dem Damm zurück zwischen den Becken. Jetzt ist ziemlich Ebbe. Überall guckt der Schlick raus. Früher war das hier wahrscheinlich so eine Soleanlage, wo sie Salz angebaut haben oder angebaut, aber also Salzbecken. Deshalb sind da auch überall so Tore. Ja, Hier wird es jetzt spannend, das sieht richtig äh, schmal aus. <lacht> Beim Hinfahren hatte ich da schon Bedenken, dass wir da überhaupt drüber fahren können. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Na, auf jeden Fall werden diese Becken hier nicht mehr wirklich äh, genutzt, außer dass da Angler ab und zu kommen. Aber wenn es so komplett leer läuft, sind hier natürlich oh, auch keine Fische. Die sind vorne im Kanal Die Fische, ja. Ja, aber da sind die Fische auch. Achso, ja, die Fische. Die fahren nur vorbei und fahren dann. Zum Kanal, durch. glaubst du? Ja, ja. Oder ja. die Fische kommen mit Flut auch in die Becken. Ja. Na, ja, ist die Frage. Also, ja, nicht. Vielleicht ein bisschen was, aber. Ja. Das ist ja, auf jeden Fall lustig, bei Ebbe ist es echt zu so flach und bei Flut sind drei Meter Unterschied, haben wir gesehen, äh, zwischen Ebbe und Flut, ja, dann kann man hier locker wingen, dann ist tief genug, das ist echt lustig, man muss nur warten halt bis Flut ist. Hier war auch mal so ein Tor, was früher eine Funktion hatte. Und das war Militärzone früher. Militärzone? Haben, ja, ja, die haben hier getrainiert, trainiert oder. Trainiert? Ja, trainiert. Und das ist jetzt ein bisschen verschoben. Die sind da am, am Strand und deswegen hört man immer mal wieder tagsüber. Wow. Voll. Oh scheiße, guck mal auf so den Weg, ein. bitte. <lacht> Aber so voll den äh, Knallen, Schüsse oder Knalle, ja. Ja, die, das sind glaube ich auch Bomben und haben so einen Schießplatz und so. Es hört sich jetzt echt an, als ob wir hier äh, im Kriegsgebiet stehen, nee, aber so ist es nicht, ist nicht. Aber irgendwo muss sich ja auch die ja. Fähig Fähigkeiten erzernieren, ne? Genau. Und, äh, ja. und hier ist schon richtig früh Frühling angekommen. Voll die gelben Blümchen, echt hübsch. schön. Sehr hübsch. Gelbe Blumenwiese. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin nicht in Frühlingsstimmung, weil gefühlt kein Winter war. Deshalb finde ich das so komisch, dass es das plötzlich blüht. Aber schön. Sehr schön. Ja, das hier ist natürlich wiederum weniger schön, dieser ganze Müllhaufen hier. Da entlernen sie einfach ihre Farbeimer und Zeuge. Das ist echt dass Menschen noch so Ideen kommen. Wir haben auf jeden Fall unsere Müll wieder dabei. Den entsorgen wir gleich in einer Mülltanne. So machen wir das. Ja, da hat man uns glaube ich noch nie gesehen. Jogging Schuhe an, Jogging-Kleidung und wir gehen eine Runde joggen. Jawohl. Heute ist äh, wieder kein Wind, dass wir wenigstens ein bisschen bewegt haben. Gehen wir ähm, diesen Steg entlang joggen. Sind wir gestern spaziert. Genau, War wunderschön. Auch, weil das ein richtig schöner Weg ist. Den wollten wir einfach nochmal laufen. Ja. Und ich habe gestern sind wir spaziert und am Strand vorne zurück. Und ich habe zurück, glaube ich, ewig. Also, drei Stunden. Ewig gebraucht, weil ich äh, Muscheln gesammelt habe. Es ist zwei Kilometer, sie dauert echt. In Stunde pro Kilometer gebraucht würde ich mal sagen. <lacht> ja, ja, ich habe immer, ja, ich bin halt ganz langsam Aber wirklich schöne Muscheln. Ja, gefordert. aber du auch. Richtig ich schön auch. auch. Ja. Aber er war deutlich schneller. Als ich zurückkam, war er in der Zwischenzeit schon äh, Duschen, Baden, Duschen. Baden. Was hast du noch? Du hast Frisbee ja. gespielt ja. und saß da am Buch lesen und so. Ja. Naja, war schön. So, hier geht's los, Dann wollen wir mal. We got time on our side We're in a state of home I need you on my fire And I want you to know That every time you're away I long for you so much I can find my way We got everything here At least to stay alive wir sind jetzt hier am Ende beim Zipfel eigentlich angekommen. Hier war glaube ich mal wie so eine Burg oder was auch immer. Hier sind so lauter so Pfosten, das war so eingezäunt. Und da ist dieses Häuschen. Wird auch alles schön beigehalten. Hier sind Gärtner, die hier was pflanzen. Ich darf die Bühne ja, beschützen. Ja. Aber es ist ja Ende vom Weg eigentlich. Aber wir gehen außenrum über den Strand. Über den genau, wir gehen die Landzunge seitlich entlang. Und die Mücken Oh, hast du was gestochen? stechen oh. voll. Ey. Dann schnell weiter ans Wasser. Hier ist dieses Gebäude dann. Würde mich echt mal interessieren, was, hier mal, was das mal früher war. Wer wirklich Leute gewohnt haben. ich denke schon. So eine kleine Festung. Hier sind wieder diese... Türmchen. Und da geht's ans Wasser vor. Ich komm, steige in mein Boot ein und ich zeige dir die schönste Strände Spaniens. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen mit dem Boot. Wahrscheinlich sind wir schon auf Hast du Land Spiel. in Sicht? Land in Sicht, definitiv. Land in Sicht, trocken gelegt. Ja, also das ist schon das schönste Strand Spaniens. Schau mal. Richtig schön. Eigentraum. Und was siehst du da drüben? Was für Land hast du da in Sicht? Das ist St. Petri. Ja, genau. St. Petri, das schöne Fischerdörfchen. Und dieses Schiffskelett, da ist wohl wirklich nicht mehr viel mit anzufangen. Das sieht ziemlich, ziemlich alt aus. Oh, und ich weiß nicht, ob wir es schon mal so warm gehabt haben. Gestern war es schon richtig sommerlich und heute auch wieder, ey, wie wir hier rumlaufen und wir schwitzen. Herrlich! Ja, gar kein Wintergefühl, echt ein Traum. Eine richtig schöne Düne hier auch. Da klettern wir mal hoch und schauen uns die Ansicht an. Und? Oh, herrlich. So ein schönes Plätzchen, ja? Mein Lieblingsplätzchen. Mein Lieblingsplätzchen? ist Hammer. Zwei Hammer. Seiten des Wassers. Hinter dir auch, ne? Ein Traum. Ja. Ein Traum. <Musik> Und da wieder das süße St. Petri. Von der Seite sieht es echt richtig schön aus, finde ich. Was schöner, wenn man selber drüben ist. Und hier waren wir normal auf dem Wasser. Bei den letzten Vlogs, wo wir in Petri auf dem Wasser waren. Da rennen wir da runter? Ja, das war das Teil. So Und dann haben wir alles voll Sand wahrscheinlich. Ja, ja, ist das egal. können wir danach. Und dann machen. laufen wir hier um den Zipfel. Mhm. Und dann da vorne am Strand zurück. Da hinten sind wir geparkt. Ja. Genau, ich glaube, man sieht da der Parker, wo wir auch stehen, da hinten das mhm. weiße. Da kommen wir her. Da so. famos Let's go. Jo, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <Yo>, das steilste. <lacht> go, go, go. Aber schön. Weil es so heiß es und uns diese Atmosphäre so anmacht, das lädt so ein, um da schwimmen zu gehen. Wir jetzt ins Wasser. Springen wir mal rein. Ja. <lacht> So, weiter können wir, oder? Ach ja, das hat richtig gut getan. ja, das war echt erfrischend. Ja, Jetzt können wir das. Barfuß weiter, gute Idee. ja. Jetzt ist komplett Ebbe und es sieht so anders aus, so verrückt. Jetzt sieht man die Burg, sieht man richtig gut. Und normal war da alles Wasser und jetzt liegt es trocken. Man kann fast rüberlaufen. Ja, und da sieht man jetzt auch gutes Riff, was hier außerhalb liegt. Das ist hier von der Burg entlang. Und da kommen all die Muscheln her, die wir so schön gesammelt haben. Wow. Richtig schön. Und hier stehen auch noch am Strand verteilt so ein paar Überreste vom, ich jetzt mal, Zweiten Weltkrieg. Ein paar Bunker, die sind bei Flut, stehen die im Wasser einfach, weil das Wasser geht bis hier vor. Oh, das war herrlich. Hat richtig gut getan. Wir sind zurück am ja, Bus. Ich muss sagen, ich bin es nicht mehr gewohnt joggen. Das Ist doch eine Sportart, die wir jetzt nicht mehr oft gemacht haben. Ja, und aber wir haben jetzt auch nicht direkt eine kleine Runde gemacht zum Anfang, aber wieder direkt so acht bis zehn Kilometer. Ja, aber war richtig schön. Durch den Sand. Die und Landschaft, das Wetter, richtig sommerlich. Ach, herrlich. Es ist einfach genießen weiterhin. Wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen Sonne zu Hause. Ja dass ihr auch ein bisschen Vitamin D, -D tanken könnt. Sonst schicken wir euch was rüber. So machen wir das. Und ja, dann hoffen wir, dass euch der Vlog gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder, würde ich sagen. Ja. Bis dahin. Dach dach. Dui dui.